Und äh, Sohn von El-Hakir war hier. Er hat, er hat gesagt, er ist äh, Erbe und er will übernehmen. Und ich habe gesagt, äh, nein, nein. Und er hat gesagt, doch, doch. Und dann habe ich sie ihm gegeben. Und äh, er war voll des Zorns. Er hat gesagt, äh, wir müssen Vergeltungsschlag machen, weil Dolguruk macht äh, seinen Vater tot. Ja, er, er, hat ihn gefangen genommen, obwohl äh, früher, äh, früher er, er, ihm verkauft paligan aber jetzt, äh, jetzt, äh, El Haki Pirat und, äh, er ist Novadi. El Haki Novadi und Dol-Guruk nicht mag Novadi und deswegen Kopf ab. Nun, äh, dies entspricht wahrscheinlich nicht nee, dann, der normalen Rechtsprechung, nicht wahr? Nun, äh, Recht spricht die Richter. Richter sprechen Recht und, äh, Dol -Guruk führt aus. Nun, ich gehe davon aus, dass der örtliche Preisgeweihter der Richter ist, nicht wahr? Ähm, nein, also auch, aber es gibt viele Richter, die Stadt hat äh, 6000 Einwohner und äh, 100 Richter. Ich habe nicht gezählt, jedes Mal äh, sterben Richter und immer neue ernannt und äh, ihr könntet auch Richter sein. und wenn er geht durch die Straßen, äh, ständig neue Richter, er, er findet das Spaß. Nun, hier scheint einiges im Argen zu liegen in dieser Stadt. Man ich? kann nicht also einfach Richter nennen. Richter muss ich auskennen mit dem Recht. Den Kopf- und Halsrecht. Sagt euch das etwas? Äh, Ich bin kein Richter. Nein, nein, ich... oder oh, schon, dann könnt ihr da glauben. Ja, gut. Nun, ihr werdet euch auch vor im Richter verantworten müssen für euren Anschlag auf auf mich und meine Gefährten. Äh, Hohe Priester äh, auch vor ihm, ja. Ich kann natürlich euch nicht selber errichten äh, da ich äh, das Opfer bin, aber er ich ist, denke. Aber nein, er ist einer der schlimmsten. Wie, wie was? Wie meint ihr das? Äh, drakonische Strafen, immer immer äh, volles Maß. Ja, du klauen Apfel, du Hand ab. Ja, so, so Sachen. Das ist nicht gut. Nun, er, er spricht das Recht. Und er wird das richtige Recht sprechen, so wie es sich das gehört. Nein, er unterhand unter Hand von Dolguruk. Ein Preisgewalt unter Hand eines, eines, eines Henkers, das glaube ich nicht. Du musst wissen, wie er äh, geworden ist, ähm, Priester. Nun, er wird von der Kirche handelt, natürlich. Ja, aber er ist Hohe Priester. Also, er ist Hohe Priester. Äh, groß. Nicht, nicht hoch, er ist groß. Du verstehst? Nun, ich bin zwar der tholamidischen Sprache mächtig, aber aus allem Geschlecht bin ich nicht recht schlau. Ich glaube, er ist eigentlich ein großer Mann und ein Rugel reißt seinen Arm nach oben. Großer Mann! Ja, ja, groß, groß, so wie du. Groß und Hager dünne Arme. Er ist äh, Streckbank. Streckbank. Weißt du? Äh, er macht so seine Arme und Beine auseinander und äh, deutet dann die Streckbank an. Äh, viel gezogen. Er ist hoch. Hohe Priester. So geht das so bei den Prajoden. Das hast du mir aber nicht gesagt. Nun, so, so werden Prajoden nicht ernannt, aber ich glaube, ich werde beim Tempel, örtlichen Tempel vorstellig werden müssen. So geht das natürlich überhaupt nicht. Äh, nun... Ihr bleibt hier an der Autostelle und geht nicht weg. Hey, ist es ist wirklich klug, jetzt weitere Aufmerksamkeit auf uns zu regen, wenn wir vielleicht diesen Mann aus dem Gefängnis holen wollen. Er, er, er wollte uns vergiften. Das kann nicht ungestraft bleiben. Prajodur. Ja, ich gebe dir ja schon recht, aber nicht so. Äh, Unsere Aufgabe hat Priorität, das hast du selbst gesagt. Prayodur sieht eure Kirche. Strafminderung vor für ähm, Delinquenten, die sich der Curry gegenüber als dienstbar erwiesen haben. Nun noch hat er das nicht. Er hat uns nur das gegeben, was wir ohne ihn von ihm erfahren hätten. Ich versuche nur, unserem guten Freund hier vielleicht einen Weg aus der Misere aufzuzeigen. Warte, warte, Kapudan Pascha hat gesagt, äh, Papier hat er an finsteren Ort in Sümpf geborgen, ja? Es trägt Geheimnis, hat er gesagt. Wer es kennt, der wird wissen, wie er seinen Feind vernichten kann. Das hat er gesagt, bevor er gestorben ist. Ich habe ihn nicht verraten. Ich habe ihn nicht verraten. Ich war es nicht. Ich bin im Widerstand. Ich bin im Widerstand. Ähm... Aber er hat das Wie? Papier hier gelassen und sein Sohn ist dann gefangen. Äh, Dolguruk hat Papier, Papier, äh, Dokument. Dolguruk hat das Pergament. Wenn er das nicht vernichtet hat, so, ich kenne Dolguruk nicht gut, aber er hat äh, Schatzkammer, ja, mit viel, mit viel Papier und viele Dokumente. Äh, er hat Papier in seinem Palast. Ihr müsst im Palast. Ihr müsst einen Palast. Ihr müsst wissen wie ein Palast, ihr geht in den Palast, äh, ihr schleichen äh, an Dolguruk oder ihr macht anderes. Ihr müsst in Palast oder Palast gehen lassen, da ist Dokument, dann könnt ihr wieder gehen. Ihr bringt euch, ihr redet euch um Kopf und Kran. Erst vergiftet ihr uns, dann probiert ihr uns zu einem Einbruch in den Herrscherpalast zu überreden. Was denkt ihr euch? Wer auf den Wellen reitet, der geht nicht unter, Effendi. Ich reite auf den Wellen, ich, ich nehme die Gezeiten, wie sie kommen. ne? Ich ich glaube, um aber, dieses, aber wir brauchen dieses äh, äh, Buch. Buch, wie auch immer. Wir brauchen das. Prajodur, erweckt dieser Tolduruk bei euch den Eindruck, sich wie ein rechtmäßiger Herrscher zu verhalten? Nun, er ist zumindest der, momentan der rechtmäßige Herrscher und wir können nicht so einfach in einen Palast einbrechen. Wie stellt euch das vor? Dol -Guruk das hört sich für mich auch nach Umfug an. Dolguruk äh, hat gesagt, er ist Sultan. Ja? Er hat äh, Raskasan getötet. Äh, er war vorher Richter. Weißt du, äh, Richterhaus am Palastviertel, am Nord Nordstadt. Ja? Da, da Richterhaus. Da, Dolguruk war Richter. Und Dolguruk hat gerichtet seinen eigenen Sultan und hat gesagt, ich bin jetzt Sultan. Und jetzt, er hat erneut äh, viele, viele Richter. Er hat äh, den tausendjährigen Zweihänder von Talusa. Und er verbreitet Angst und Schrecken in der ganzen Stadt. Niemand sagt mir was. Niemand sagt mir was, Effendi. Aber ich bin einer von den Guten, ja? Ich bin einer von den Guten, ich bin vorsichtig und ich bin im Widerstand. Und da schlägst du vor, dass wir uns in den Palast eines solchen Manns wagen? Ja, ich, schlage halt, ich schlage vor, dass wir den Sohn dieses Piraten aus dem Loch holen und uns zusammen mit ihm in die Sümpfe schlagen. Er wird wohl das Dokument gelesen haben und wissen, wohin es geht. Der Sohn von El Hacke, dummer Mann. Ja, Er Novadi genauso wie El-Hakir, er kann auch nicht lesen. Er hat gesehen und äh, hat mitgenommen, aber er kann nicht lesen. Ihr könnt befreien, Sohn von El-Hakir, ja? Das, das ist sicherlich gut für Moral, aber ähm, er, er weiß nicht, was, was das ist. Willst du mir ernsthaft sagen, er hat die Scheiße... Oh. Also er hat aber auch gesagt, stand da nicht in ganz normaler Schrift. Sondern in... Twitter Media. Ja. Ich kann aus ihn auch nicht noch. lesen. Niemand von ich kann gar nichts lesen, aber Preyodo ist doch ein gelehrter Mann. Der, du kannst uns doch bestimmt viele Sprachen lesen. Man, ich verstehe, Tulemi, ja, und kann es auch lesen. In der Tat. Ey, Freunde, du, Freunde, wir, wir sind Freunde, ja? Ihr, ihr gebt mir Geld und ich gebe euch Hinweis, ja? In aber Video aber ich, ich kann ich euch Geld. nur ich, ich kann euch nur Hinweis geben, wenn ich kriege Geld. Ich bin Geschäftsmann. Freunde, ich, ihr seid hierher gekommen, ihr bedroht mich. Ich habe nichts gemacht, ja? ja du, ich du habe nichts. Doch gemacht gar Du brauchst doch kein Geld. Du willst doch nur eine Gegenleistung haben. Und dass ich dir hier und jetzt nicht auf die Fresse haue, ist doch eine gute Gegenleistung. Ronga, ich glaube, wir reden von einer symbolischen Geste. Geldig greift in seinen, in seinen Münzbeutel und holt ein Kupferstück heraus. Na Freunde, das ist nicht... Freunde, Reis... Du missverstehst den Wert dieses Kupferstücks. Mit durch Segen könnte dieses Kupferstück auch den Wert einer Straffreiheit haben. Nun, das bleibt doch offen. Er muss gerichtet werden. Vor einem Ort Kirchgericht Kirchgericht gestellt Aber werden. Aber er Fandies. Kann er mal überreden würfeln? Mhm, ja, ich glaub, er könnte gegen mich gut gewinnen. Okay, ich, also ich würde jetzt eine Überredenprobe gegen Haldan. Ja, machen Oh, er würfelt eine 19 und eine 20. Das, das wirst du wohl schaffen. Mit deiner Menschenkenntnisprobe. Nee, nee, er schafft dann. Äh, schafft er nicht. Also, nee, also, du hast jetzt ja schon nicht irgendwie. Also, du hast mit dem Tee, das fand ich jetzt nicht nett. Jetzt kann ich dir ja nicht Geld geben. Also, nee, finde ich nicht. Aber was wäre denn, wenn. Also, wenn wir doch eh da hingehen, ne? Und dann holen wir, ja, holen wir ja unser Papier. Brauchst du auch irgendwie Papier? Dann würde ich was mitbringen. Ihr, ihr müsst mir geben, Effendi, ihr müsst mir geben Geld. Ich habe gesagt, ich bin im Widerstand. Ich vertraue euch. Und wenn ihr mir Geld gebt, das ist ja Teil von meinem Dieb. Ja, ich, ich gebe euch äh, Hinweis und für diesen Hinweis brauche ich Geld. Das ist, das ist nur logisch. Greldig bewegt die Kupfermünze aufreizend, rasch, äh, äh, reibend auf der Tischplatte. Effendi, hey, er äh, greift zu und äh, würde sich sie sich gerne schnappen. Wir wollen doch nicht deine Kultur beleidigen. Effendi, so Wenn verstehen wir uns. Wir sind Freunde. Ja, ihr gebt mir Geld und ich bin zufrieden, obwohl ihr mich habt bedroht. Ja, so. Also gut. Ich gebe euch Hinweise. Es gibt. Drei Möglichkeiten, die mir ad hoc einfallen. Ihr müsst nur kreativ sein, ihr müsst ja gar nicht selber einbrechen. Das ist eine Möglichkeit. Ihr gebt den Palast, ähm, äh, macht Einbruch und äh, guckt, wo, wo Polegament und, und klaut. Ja, das ist eine Möglichkeit. Aber ihr könnt ja noch andere Sachen machen. Ich habe euch erzählt, ich bin im Widerstand. Ich kann euch, ich kann euch geben 6000 Leute von Talusa. Loser. Ja, vielleicht nicht 6000, aber sagen wir 500. Ja? Das ist, das ist nicht viel, es gibt hier auch die Löwen von Talusa, die sind gefährlich, aber wenn die einfache Bevölkerung, sie hungert, ja, wir haben kein Reis, wir, wir, wir, wir sind Reisbauern, aber wir haben keinen Reis, wir haben kein Essen, ja, wir haben nichts zu essen, So, wir brauchen Essen, damit kann man die Leute, man kann Ablenkung, ja. Man kann eine, eine Stadt zum Aufstand bewegen, das, wir warten nur auf den, auf den Punkt, ja? und wenn ihr tapfere Helden seid, dann, dann, könnt ihr das, dann könnt ihr das schaffen, ja? ihr seid die Heldin, die von denen man aus den Geschichten hört. Ihr Fendis, ihr seid Freunde, ihr könnt diese Stadt zur Freiheit führen, Freiheit gegen Dolguruk, sie wartet nur auf euch, aber wir brauchen Geld dafür, ohne Geld funktioniert das nicht, wir müssen all die Menschen zum Aufstand bewegen. Oder, wie gesagt, ihr brecht ein. Die andere Alternative ist, ihr geht zu Dolgorukin hin und macht Diplomatie. Er kennt euch nicht, ihr habt euch nicht zu Schulden kommen lassen, ihr seid keine Novadis, also bringt euch nicht um. Ja? Ihr seid noch mit, mit äh, heiler Haut, mit weißer, weißer Weste, ja? sagt man so. So, und ihr geht da hin und sagt, äh, hier, wir haben gehört, du hast Dokument. Was willst du für Dokument? Das ist Diplomatie. Dann seid ihr Freunde von, von, von mir, also ihr seid das, ist, das sind die drei Tipps, die mir einfallen. Die Kunst der Dipl Diplomatie, die geheime Pfade oder der Toulouse Frühling. Ja, Und ihr müsst wissen, was ihr machen wollt. Weil ihr seid die Fandys, ihr seid Freunde, ihr seid Helden. Nun, mit wem müssen wir sprechen um diesen Widerstand? Wenn wir ihn wirklich äh, anführen wollen, mit wem müssen wir sprechen? Mit also, mir! Mit euch! Mit mir, ihr müsst mir Geld geben! Ihr seid doch nicht der Kopf des Widerstands, ihr seid ein Giftmischer. Äh, ihr könnt keine Magie wirken, oder? Natürlich nicht. Ich bin ein Geweihter des Herrn Praios. Mh, könnt ihr Lebensmittel herabregnen lassen aus, aus Himmel? Nun, wir könnten Lebensmittel heranschauen lassen aus Janka. Nein, es muss schnell gehen. Wir, wir müssen doch Guru stürzen, ja? Janka ist drei Seetage von hier entfernt. Ja. Ähm. Hin und zurück, sechs Tage. Nun, vielleicht würde den Menschen das Versprechen helfen, dass wir ihm helfen. Effendis ich, ich, ich, ich bin ehrlich. Ich bin Kopf von, von Widerstand, ja? Aber nicht sagen, nicht sagen. sonst ich bin toter Mann. Der Widerstand ist klein geworden, er ist zusammengeschrumpft, er wurde unterdrückt, ja? Wir haben resigniert. Es sind nicht viele in Widerstand, nicht viele, aber ich bin Chef. So, aber wir brauchen gar nicht Widerstand, wir brauchen nur hungernde Menschen, alle hungern, alle haben, alle wollen essen. So, und ihr müsst haben Essen, oder äh, wir brauchen, wir brauchen Tumult, ja? Wir brauchen brennende Gebäude. Ihr braucht Freiheit. Ja, Dolgoruk ist böse. Wir sind die Guten, wir sind die Guten, er ist der Böse, wir müssen äh, anzünden, irgendwas anzünden. Dieser Dolguruk wollte uns nicht vergiften. Warum gehen wir nicht einfach zu denen und fragen den nach dem Dokument? Ich meine, wir haben. Er hat. Paligan ist ihm sicher auch ein Dorn im Auge, oder nicht? Wenn diese Stadt an der Küste liegt. Ihr könnt. Ihr könnt fragen. Ihr könnt fragen, ob ihr Gäste seid von Dolguruk. Er, er, er ist Herrscher, er ist Sultan und wenn ihr fragt, dann kriegt ihr in seinem, in seinem Palast eine Audienz, so sagt man, ja? Hatte der von Tolduruk gestürzte Sultan Nachkommen? Äh, Raskazan? Äh, das weiß ich nicht. Sicherlich viele. Aber äh, die nicht hier. Die nicht hier, weil äh, sonst Tolduruk. Also, äh, die, die es gab, sind lo tot. Äh, weißt du, die Richter? Verständlich. Raskazan Schau hatte gut. also mindestens zehn Kinder. Ob er mehr hat, weiß ich nicht. Aber die sind alle tot. Weißt du, die sind alle tot und der Rest ist nicht mehr den Talusa. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Raskazan hat sicherlich große Potenz. Er war Novadi. Nun, ich schlage euch, wie sagt man hier im Süden ein, ein Geschäft vor. Ihr organisiert Widerstand, um Talusa zu einer freien und unabhängigen Stadt zu machen. ich, fände, ich brauche und Geld. Und ich verspreche euch... Eventuell ein gutes Wort für euch beim Richter einzulegen, damit ihr eurer nun ja gerechten Strafe wie etwas abgemeldet wird. Achmed, von wie viel Geld reden wir? Alles. Kann <lacht> er mal überreden, wird, <lacht> ja. für seinen Bauernaufstand, weil die Gefühle ist, ich halte da schon ziemlich. Du bist ja auch ein Bauer. Ich wirf wieder eine 18, 19. <lacht> oh. Du wirkst nicht überrascht. Also. Ah, vielleicht solltest du den Bauernaufstand einleiten. Also nicht eher du. Du solltest diese Widerstandszelle jetzt übernehmen. Also, ich will ich nicht sagen, aber du hast es nicht so in dir. Du bist ja auch schon ich. Schamanerich von den Gobos. Ja. Schamanerich also ich, bist du. Jetzt könntest du auch den Bauernaufstand von Taluse einleiten. Also, äh, ich, ich, ich habe folgenden Vorschlag, okay? Okay. Also, wir gehen erstmal mit diesem Menschen? Menschen? Menschen? Richtig? Doldo, Doldo Dur. Doldo Dur reden. Dolgo, den Herrscher, meint ihr. Genau. Ja. wir fragen. Und wenn ihr sagt nein, dann könnt ihr immer noch einen Bauernaufstand machen. Das krieg ich hin. Das traut ihr euch wirklich zu, in dieser fremden Stadt die mit Menschen, die ihr nicht kennt, einen ein Aufstand zu führen? Ja. Na, nun gut. Könnt ja mal Menschenkenntnis für <lacht> Okay, wir können <lacht> Alter, dann glaubt er kriegt das hin. Du glaubst nicht, er bekommt das hin. <lacht> Nun, lass uns erst einmal mit dem Herrscher reden. Äh, vielleicht ließ sich etwas, äh, etwas, ein unblutiger Ausgang dieses Szenarios erstellen. Ja, okay. Wenn, wenn, wenn, ich das lieber machen möchte, machen wir das halt lieber. Und ihr bleibt hier in Stelle und rührt echt nicht an der Stelle. Aber Effendi, ab das ist Zedaka, sie ist abgewrackt. Wir können nicht wohin, ja? Wir können nicht segeln. Das ist mein, äh, meine gute äh, Seerosenblüte, ja? Effendi, wir sind Freunde. Wir sind keine Freunde, Ihr müsst mich nicht Freunde. bedrohen, Effendi, wir sind Freunde, wir sind gute Freunde. Außerdem bekomme ich noch viel Geld von euch. Ihr bekommt ein gerechtes Urteil. Das könnt ihr von mir erwarten, mehr nicht. Effendi, Effendi. So könnt ihr aus der Zedrake gehen. So langsam haben wir die ersten zwei Stunden rum. Und ihr wisst ja noch, dass eure Kogge demnächst ablegen wird. Möchtet ihr noch die letzten Überbleibsel aus der Kogge bergen? Äh, was sollen wir bergen? Ja, weiß ich nicht. Prajodor. Eventuell können wir die Mannschaft der Kogge überreden zurück äh, in, den äh, in den ursprünglichen Hafen nach Jana Janka, zu segeln und ähm, Nahrungsvorräte hierher zu verschiffen. Was was hast du geladen an Bord? Fragte ich immer. Ich habe nicht. Ich Nahrung. Nicht. Die haben Nahrung geladen. Deswegen äh, man könnte ja sie äh ich weiß nicht, ob ihm könnte, aber sie überreden könnte, äh, die erstmal hier im Haft bleiben, um eventuell eine Option für ja, Nahausurteilung zu haben, das wollen wir dann der Hand haben. Aber ich glaube, ich, äh, ich bin kein Sprecher von Janke, insofern ist es wahrscheinlich schwierig. Nun, wir könnten uns mit dem Kapitän über den Wert seiner Ladung unterhalten und ihn eventuell für ein oder zwei weitere Tage anheuern, hier vor Ort zu, äh, zu ankern. Um uns weitere Optionen offen zu halten, das sollte sicherlich nicht allzu teuer werden. Nun, äh, so eine Handelskogge im verbl Hand verbleiben äh, ist sehr teuer, vermutlich, wenn sie wirklich Geschäft im, im Süden weit haben. Nee, wir das können ja erstmal fragen. Das wäre natürlich eine Option. Haben. Wir können nicht versprechen, was wir nicht halten. Aber fragen können wir einmal. Schließlich ist es für eine gerechte Sache. Gesagt, getan. Und so könnt ihr wieder zurück äh, zum Ever-Tempel gehen äh, eiligen Schrittes, denn die wirklich die letzten zwei Stunden nagen und rattern im Hintergrund Satinen ihnen aufs Zahn. Und ihr könnt auch schon bereits sehen, dass äh, die Reling wieder eingezogen worden ist und äh, die Leute sind auch schon in den Segeln. Und äh, kurz bevor sie dann tatsächlich die letzten Taue abnehmen, ähm, könnt ihr dann an die Schiffe herantreten. Also rüber könnt ihr gerade nicht, weil die weil die Planken eben nicht ausliegen, aber ihr steht dann davor und könnt dann sehen, wie Vassili gerade, ähm, wohl irgendeine Flasche entkorkt und trinkt. Haltet ein, äh, fahrt die. wie nennt ihr die das, dieses die, die, die Sprit aus? Äh, da. Erlaubnis es an Bord kommen zu dürfen, Kapitän. Da, ihr seid gute Freunde. Kommt, kommt, legt die Planke nach Haus. Ah, Planke. habt hm, ja, was gelernt. Ihr wollt wieder zurück, Ja. Nein, nein, nein, nein, nein. Äh, was würde es uns kosten, wenn ihr noch ein oder zwei Tage hier verbleiben würdet in dieser äh, bezaubernden Stadt? Äh, nicht. Wir legen ab. Wir oh. legen heute ab. Nun, äh. Lose gefährliches Pflaster. Ihr habt, ihr ja. habt etwas mit Bauter, was uns vielleicht in dieser Stadt helfen könnte. Eure Nahrungsvorräte, was immer das sein mag. Äh,. Wir haben gutes Essen. Nun, was würde uns das kosten, wenn ihr eine erst einen Tag hier bleiben würdet? Nein, äh, niet, wir, wir bleiben nicht hier. Ja, aber was kostet denn euer Essen? Die ganze Ladung. Ja, zum Beispiel. Äh, wir haben Getreide, das sind 30 Dukaten für einen Laderaum. Und äh, wir haben Roggen. Das auch äh, 30 Dukaten. Naja, das ist schon ganz schön viel, oder nicht? 60 Goldstücke, ich weiß nicht. Euro, was gibt denn die Spesenkasse äh, von Travigor ah, her? Wir haben noch drei Säcke mit Zwiebeln und Knoblauch. Jetzt würde ich mal gucken, was unsere Spesenkasse hat, noch übrig. Hat? Weiß nicht. Ich hab's nie geschrieben. <lacht> Also du hattest die Hälfte ausgeteilt, das heißt 25 ja, ja. Dukaten hast du noch und äh, was ihr an eigener Barschaft noch dabei habt, das weiß ich ja nicht. Also das könnte durchaus sein. Braodur, du bist äh, ein bisschen weiter mit äh, dem einen oder anderen AP, also du hast da sicherlich noch eine... Also du kannst auch das in der privaten Kasse kaufen. Ich würde dann zunut, äh, auch der privaten Kasse bezahlen, ist die Frage, wo die ja, ich ich würde nämlich sagen, dass Travigor uns immer so 50 Dukaten ebenfalls Spesengeld mitgibt, wenn wir ohne ihn unterwegs sind und Prayodur wird das wohl auch verwalten. Ich meine, wir haben ja ein gutes Einkommen von der Baronie und dafür bist, haben wir keine Ausgaben. Nee, bist du Jagdmeister oder was bist du? Ich bin Wildhüter, Schafrichter und Waffenmeister. Prayodur ist unser Richter. Okay. Ja, also ich meine... Selbst wenn wir es nicht brauchen, ich glaube, hier kannst du ja auch wieder loswerden. Äh, nun gut, wo lagern wir dann diese, diese Nahrungsvorräte? Bei unserem guten wir, neuen Freund. Wir sollten sie keinesfalls hier äh, löschen, die Ladung. Wenn, dann sollten wir versuchen, in der Nähe von äh, Ahmeds sogenanntem Schiff äh, ähm, die Ladung zu löschen, sodass er sie gleich verstauen kann. Ihr traut diesem Ahmed wirklich? Er wollte natürlich sie vergiften. Frauen ist zu viel verlangt. Ein kalkuliertes Risiko ist dabei. Ja, bist du ein sehr reicher Mann. Da, ich kann das machen. Ihr müsst mir nur sagen, wo ich abladen soll. Aber wir fahren heute wieder. Äh, Talusa gefährlich. In Kapitän, wenn ich mir die Gezeiten ansehe, dann habt ihr durchaus noch etwas Zeit mit dem Ablegen. Ähm, können wir uns kurz ein paar Minuten beraten? «Да».